Hallo, mein Name ist Melanie Bayer, ich bin ordinierte Gemeindepädagogin. Ich habe mein Vikariat absolviert in Kirchspiel West in Magdeburg und beginne nun meinen Entsendungsdienst hier im Kirchspiel Ottersleben in Magdeburg zu 25 Prozent im Fahrdienst, unter anderem in dieser Kirche St. Johann der Täufer. Mit 75 Prozent meiner Entsendungsdienststelle werde ich die Leitung dieses Evangelischen Jugendzentrums in Ottersleben übernehmen. Ich werde offene Jugendarbeit gestalten, organisieren und verwalten. Von meiner Landeskirche wünsche ich mir, dass sie den Mut hat, mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium, mit dem Glauben in die Welt zu gehen. Dass sie Menschen in den Blick nimmt, die mit Kirche und Glaube noch nichts anfangen können. Dass sie Orte wie diese stärkt und fördert, an denen die Schwelle niedrig gesetzt wird und in denen Menschen Zugänge finden zu kirchlichen Strukturen.